Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke dem Bundesrat für die umfassende Antwort auf zahlreiche Fragen, die ich ihm in der Interpellation gestellt habe. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wie schon bei der Beratung der SGKS-Motion 20.3166 möchte ich nochmals festhalten, dass die grundsätzliche Versorgung mit Medikamenten funktioniert hat und weiterhin funktioniert, und das obwohl in Spitzenzeiten im Frühling die Nachfrage teilweise bis auf ein Sechsfaches der normalen Nachfrage gestiegen ist. Dafür danke ich allen involvierten Akteuren, vor allem auch der Herstellung bis zur Verteilung. Es gibt aber dennoch Handlungs- und Verbesserungsbedarf, um die Versorgungssicherheit weiter zu stärken. Dazu braucht es ein Engagement aller Beteiligten. Der Bundesrat weist in seiner Antwort zu den Fragen 1, 2 und 4 auf einen Bericht hin, den das Bundesamt für Gesundheit zusammen mit Swissmedic, dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und der Armeeapotheke bis im Herbst 2020 verfassen will. Der Herbst ist nun da, vom Bericht habe ich allerdings noch nichts gehört. Mich interessiert von Ihnen, Herr Bundesrat Berse, zu erfahren, wann dieser Bericht dann wirklich kommt. Wir haben ja bei der Beratung der eingangs erwähnten SGKS-Motion bereits im Mai gefordert, dass das nun schnell gehen muss. Ebenso sehr interessiert mich, wenn und wie die betroffenen Akteure in die Erarbeitung des Berichts einbezogen, einbezogen wurden oder eben noch werden. Ich zitiere aus der Antwort des Bundesrates, dieser Bericht basiert auf einer Befragung der relevanten Akteure zu den Herausforderungen bei der Versorgung mit essentiellen Arzneimitteln. Ich habe mich bei den betroffenen Akteuren umgehört und musste leider feststellen, dass dort noch kein Einbezug stattgefunden hat. Ich bitte Sie hier dringend, Herr Bundesrat, sicherzustellen, dass der Bericht wirklich mit den betroffenen Branchen erarbeitet wird nur so kann es ein Bericht werden, der praxisnah und realistisch daherkommt. Schließlich entnehme ich den Antworten zu meinen Fragen 9 und 10, dass es nicht einfach ist, eine zusätzliche Produktion von Impfstoffen in der Schweiz anzusiedeln. Das, meine Damen und Herren, muss uns zu denken geben. Denn das bedeutet, dass die Rahmen- und Standortbedingungen in der Schweiz nicht gut genug sind. Um eine solche Produktion in der Schweiz zu haben, da können wir noch so gut fordern, dass sie kommen sollten. Wir müssen das richtige Gesamtpaket anbieten. Hier ist ganz klar die Politik gefragt. Wenn der Bundesrat bereits 2018 zu einer Motion heimschreibt, er habe Pharmafirmen mehrmals angefragt, doch diese hätten einen Aufbau der Impfstoffproduktion abgelehnt, da wäre es an der Zeit gewesen für den Bundesrat, sich zu überlegen, wie er, wie wir den Standort Schweiz attraktiver gestalten können. Das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Und hier müssen wir selbstkritisch sein, insbesondere im Bereich der Impfstoffe. Ich höre in Gesprächen mit den Branchen, dass der Vergütungsprozess für Impfstoffe sehr kompliziert sei. Bis zu drei außerparlamentarische Kommissionen schieben sich den Ball hin und her und das wohlverstanden, nachdem die Zulassung von Swiss Swissmedic erfolgt ist. Da müsste eine Vereinfachung und Angleichung an die Prozesse für normale Medikamente doch eigentlich möglich sein. Was sicher keine Lösung ist und den Standort Schweiz mit Sicherheit nicht attraktiver macht, ist, wenn der Bundesrat einen zentralen Einkauf prüfen will. Es mag in Krisenzeiten ausnahmsweise nötig sein, aber es soll sicher nicht eine langfristige Lösung darstellen. Ein zentraler Einkauf führt zur Abhängigkeit von einem einzelnen Lieferanten. Eine Diversifizierung der Quelle verbunden mit Pflichtlager sorgt hingegen für eine nachhaltige und robuste Versorgung. Da müssen wir doch ansetzen. Es braucht verschiedenste Maßnahmen, auch in Zusammenarbeit mit Europa und weiteren Handelspartnern, um die Versorgungssicherheit zu stärken. Ich denke da an die Überprüfung und eventuell den Ausbau von Pflichtlagern an höhere Lageranforderungen, auch entlang der Vertriebskette, also auch beim Handel und in den Spitälern. Es braucht Verbesserungen in der Außenwirtschaftspolitik, dazu gehören offene Grenzen und im Krisenfall Eliminierung von Zöllen auf Arzneimittel, wo es noch solche gibt, Sicherstellung von Luftfrachtkapazitäten, zwischenstaatliche vertragliche Absicherungen zur Aufrechterhaltung von grenzüberschreitendem Warenaustausch im Krisenfall, Förderung von Freihandelsabkommen und EMIRAE, so schließlich werden wir uns auch die Frage stellen müssen, ob wir mit den nun vorliegenden Kostendämpfungspaketen 1 und 2 die richtigen Weichen stellen und die Versorgungssicherheit zu stärken. Ich persönlich habe hier eben große Zweifel. Wenn dann noch die Volksinitiativen unterstützt werden, die den Standort Schweiz schwächen, und da haben wir mindestens zwei solche Abstimmungen im September und im November, da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Produktion, aber auch die Forschung in anderen Ländern stattfindet. Hier muss der Bundesrat aktiv das Steuer an die Hand nehmen, EDI und WBF zusammen. Es kann nicht nur um Kosten gehen oder um die Standortbestimmung, es braucht einen gesamtheitlichen Ansatz. Und den spüre ich aus dem Bundesrat leider noch nicht. Lassen Sie mich mit einer positiven Bemerkung enden. Es stimmt, dass wir in der Schweiz derzeit keine große Impfstoffproduktion haben. Dennoch konnten wir lesen, dass wir zum Beispiel mit Johnson Johnson in Bern einen Akteur haben, der hier in der Schweiz wichtige Impfstoffforschung und Entwicklung für ein globales Unternehmen betreibt. Und wir konnten auch lesen, dass Lonsheim Wallis den Covid-19-Impfstoff von Moderna produzieren will. Das zeigt mir, das Potenzial in der Schweiz ist vorhanden. Ich bin sicher, dass wir mit noch besseren Rahmenbedingungen und einem effizienteren Zulassungs- und Vergütungsprozess bei den Impfstoffen und Medikamenten einen wichtigen Beitrag zur Standortattraktivität und damit zur Versorgungssicherheit leisten können. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Herr Bundesrat.